<lacht> ah, ah, ah, hallo liebe Freunde und äh, Pogonenten <lacht> zur vielleicht letzten Folge. Wir wissen so nicht, aber wir uns fehlt nur noch eine wir kriegen jetzt gleich eine, unsere letzte ich kann nicht mehr. Ich will sagen, wir kriegen gleich nach dieser Runde unsere letzte normale Blume oder Pflanze was auch immer und ich habe Angst, weil wir kämpfen gegen den Gargantua, den Monster. Ja, keine Ahnung, was ich mit dem Mädchen mache, muss ich mal gucken, ob ich den irgendwann offscreen Screen oder so. Keine Ahnung, muss das Spiel noch mal Screen spielen, weiß ich nicht. Aber, ja, vor allem, das ist noch nicht der Letzte. Hier kommt noch eine weitere Art und, so. und Ich habe Angst vor dem, weil der ist echt nicht leicht, ja. Aber mit genug Vertrauen schaffen wir es vielleicht. Ich kann euch sagen, was er macht. Er macht hier One-Hit. Und wenn er down ist oder wenn er, am Angre wenn er angreifen will, Schickt er seinen kleinen Buddy hier los? Den kleinen Zwerg. Warte, also ist das Zwerg nicht sogar hier? dann? Ich weiß es nicht. Aber ja. Und ja, das ist echt kacke. So, unsere neue Blume, die Ringelblume, die tun wir rein für ein bisschen extra Money. Ja. Das YouTube-Money läuft nicht so gut. <lacht> nee, Spaß. Außer, also, was brauchen wir denn? Die brauchen wir nicht. Das packe ich auch gleich erst gar nicht mal ein. Äh, Bomben. Für den Typen da. Wo ich nicht weiß, ob der dann gleich One-Hit stirbt, aber kann man ja auch hoffen, ne? So, Kakaobohne und den würde ich noch sagen und dann let's go! Zu 5-8, oder 5-8, was auch immer. Das vorletzte normale Level. Und ich weiß immer noch nicht, was ich äh, sagen soll. <lacht> Also jetzt hierzu, kann sein, dass das, das letzte, der letzte Part ist, vom Story Mode, also von, ne, der Geschichte hier. Wenn ja, dann wird die Folge wahrscheinlich 30 Minuten lang gehen oder so weil ich, dann würde ich es alles noch in einem schaffen. Und so, kann man glaube ich auch verstehen. Aber ich habe jetzt keinen Bock noch eine Extra-Folge zu machen, wo ich einfach nur 15 Minuten lang gegen den Boss kämpfe. Aber vielleicht ist es auch erst in der nächsten Folge, ich weiß es noch nicht, aber selbst wenn, dann war es noch nicht. Dann kommt auch erstmal noch kein neues Let's Play, weil wie gesagt, ich mache erstmal die Minigames und die Rätsel. Aber dann habe ich das hier schon mal abgehakt und ich nehme alles schon mal vor auf, weil es wird wahrscheinlich in den Kommentaren eh nichts mehr Neues geben können. Irgendwelche Tipps oder so wird es wahrscheinlich eh nicht geben können. Jetzt am Ende. So, also die Ringe Ringeblumen, die packen wir hinten hin, da habe ich mich jetzt dazu entschieden. Ja. Dann packe ich den. Der funktioniert einfach, wie gesagt, genauso wie die Ich nenne ihn gerne die Gold... Äh, die Geldblume. Goldblume, was auch immer. Wir kriegen die ganze Zeit Gold. Geld. Ich glaube aber später kriegen wir sogar noch mehr von dem. Kann das sein? Wir haben den die Schutzwall nicht dabei. Holy shit. wir kann man sowas nur vergessen, Mike. Ich weiß es nicht. Naja, brauchen wir auch nicht, oder? Komm, wir versuchen es mal ohne. <lacht> Komm, aber jetzt mal no Joggen. Wir versuchen es jetzt mal ohne. Oh, nicht. Money und noch mehr Money. Siehst du manchmal droppen die in goldene Münze. Und das ist gut für mich, weil wie gesagt, ich will ja eigentlich noch alles haben hier. Und ich werde auf jeden Fall noch ein Bonus-Video machen, wo ich euch die restlichen. Oh sorry, das ganze Klick. Das kann vielleicht. manchmal vielleicht nervt das vielleicht. Sorry. Aber ja, im Bonus-Video werde ich dann auf jeden Fall noch zeigen, was die ganzen. Ja, äh, äh, Bonus die man im Shop von Debbie Dave kaufen kann so machen wie die funktionieren und so ja money kostet auch nur 50 finde ich oh uh, das ist ein wenig belastet hier dann macht noch, noch so dann sollte das schon wieder oh, yeah. oh yeah. wir nicht mehr Sonnenenergie, wenn das okay ist. Dann schon. Zack. Okay, dann packen wir hier noch die. Hin. Und dann passt. Yes, Money! I'm rich, boy! Riches Freak. I'm riches Freak, boy. Zwei Wellen haben wir diesmal. Dafür ist die erste Welle, wie es mir scheint, sehr lange. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Alter, wie viel Co Coins wir jetzt hier bekommen? Das ist krass. Aber das finde ich find nicht aber auch, dass es halt genau das, deshalb hier gelohnt hat. Mann, ich kann nicht reden! man lernt doch einfach Deutsch sprechen, Junge! Ist nicht so schwer, ja, gut. Mag vielleicht schwer sein für manche, aber Junge, das war deine erste Sprache, Alter. Lern es irgendwie. Mein Gott. So, das können wir auch nicht machen, das bringt nämlich noch nichts. Aber wir machen es einfach trotzdem mal. So, jetzt kommt die erste Welle. So, mach mal auf, du! Wir brauchen hier einen, einen, einen Verteidiger. Du bist unser Verteidiger, du schaffst das. Ich glaube an dich. Nein, Sah. Scheiße, ich kämpf da gerade nicht. Brauche oh, noch ein wenig. So, jetzt kann er angreifen. Jetzt wirkt's. Oh nein. No, no, no, no, no. Oh hell. oh hell no. Oh hell no. Der macht One-Hit, Leute. Ich sag's euch. Und der schickt auch den kleinen Braboken da noch. Nein, nein, nein. Gib mir eine Sonne. Sonne. Bombe. Nein. Ich wollte eine freaking Bombe. Ich wollte einen Bombenleger machen. Ich wollte einen noch Bombenleger machen. Jetzt. Spuh. Hä? Das was? Nein. Scheiße, der bringt mich um kleine hm, Bring mich um! Das gibt's doch nicht! Nein! Nein! Verloren! Verloren! Oh mein Gott, nein! Aber das Geld behalten wir, oder? Wir haben verloren. Oh mein Gott. Zombies haben dein Gehirn. Ende. Oh nein, das war's. Auf jeden Fall. Oh, Spaß. oh nein. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns noch mal später oder so. I guess. So, Leute, ich habe jetzt noch mal bis zur ersten Welle hier gespielt. Ich glaube, ungefähr hier waren wir. egal. Hier machen wir auf jeden Fall weiter. wie ihr sehen, ich habe ein bisschen besser, glaube ich, jetzt gebaut als vorher kann das sein. Ich glaube schon. Ich werde also auf jeden Fall erstmal etwas ansparen an, an, an Sonnenenergie. Damit ich auch gleich genug was habe gegen den, ich habe nämlich noch hier die, die Matschkürbis dafür geholt. Ich habe ich hab ein paar andere Sachen geholt. Mal gucken, geht das überhaupt? kennt ihr den? Er macht ihn nur Damage. Okay, er macht ihn leider nur Damage. Und jetzt ist er hier. Heißt Angriff von hier. Und oh, verdammte Kacke. Der ist echt stark, Leute. Der ist wirklich. Wirklich nicht lustig gegen den zu kämpfen. Das kann ich euch sagen. Seht ihr das? Der macht einen kaputt. One-it. Bam. Okay, er ist down. Er ist down. Oh mein Gott, Leute. Okay, okay. Den ersten haben wir down. Oh mein Gott. Ich habe so Angst vor dem, weil der ist. Ich habt ja gesehen, wie stark der ist, Mann. Puh. Okay. Ah, wir beruhigen uns auch wieder, wenn ich. Ich, so ich habe schon wenig mehr Geld, wie ihr seht. Das ist mir auch wichtig, okay. haben wir jetzt nur so vier Sonnenblumen, ist mir jetzt aber auch egal. Letzte Welle habe ich leider etwas Angst, weil ich glaube, da kommt dann nochmal. Und wenn ja, von wo dann? Am besten nochmal von hier, weil dann habe ich den hier hinten da schon hingepackt. Aber ich weiß mhm. es noch nicht. Wir werden ja sehen. Den ich bar, jetzt erstmal ein wenig, an, wenig an, Das wäre, glaube ich, nicht so dumm. Yeah. Okay, also ich kriege auf jeden Fall ein bisschen Money in meinem Portemonnaie. Ein bisschen Taschengeld, nicht nice. Ein bisschen Cents, Ein bisschen Euro. Den so einen Cent, noch ein Cent. Noch ein Cent. Vielleicht noch ein Euro oder so. Lol. Oh nein, oh no, oh no, er weint, er weint, er weint, das heißt, er wird jetzt Verdammt, ich war mir sicher, dass er jetzt sterben würde, wollten wir jetzt befließen, oh. Der wird sterben, der wird auf jeden Fall sterben. Ja, war klar. Zack, Mann, nice. Nee, nein, nein, nein, darf nicht sterben. Das finde ich nicht nett, wenn er den umbringt, Leute. Aber ich mag diese Blumen hier, aber ich werde sie beim Endboss auf jeden Fall nicht benutzen. Da bin ich nur krasse. Oder kann man... Nee, ich glaube, bei Endpost ist es sogar auch so eine Art Minigame. Da kann man, glaube ich, keine... irgendwie auswählen. Das ist selbst ausgewählt, glaube ich. Ja gut. dann vergessen, ich gesagt habe. Aber auf jeden Fall im nächsten Level werde ich die aber... Oder soll ich die nochmal verwenden? Was ist überhaupt die letzte Pflanze? Die werden wir jetzt auf jeden Fall sehen. Gleich. Wenn das jetzt ist. Die Endboss werden wir wahrscheinlich dann für die nächsten paar aufsparen oder so. Das sieht zumindest so aus. Ah, keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch alles um die Rum herum schneiden, ich weiß noch nicht. Aber ihr wisst es ja schon am Thumbnail, ob da irgendwie ein Boss ist oder sowas. So, letzte Welle. Verdammt nochmal! Der kleine Dreckskerl kommt nochmal! Gibt's denn sowas? Bam! Er ist down, okay. Er ist down! Aber er hat den noch geworfen. Wenn der jetzt durchkommt, ne? Ihr wisst schon, ich hab verkackt dann. Dann hab ich verkackt? Also komplett? Oh mein Gott, er ist schwächer als ein normaler Zombie zumindest. Aber er wird einfach hochgeworfen und es ist einfach Assi. Oh, wir sind aber durch. Endlich. <lacht> oh Mann. Aber ich weiß, im nächsten Level kommt er auch noch mal. Und ich glaube beim Endboss... Und ich glaube beim Endboss kommt er auch noch mal. Oh Mann, das ist echt kein Spaß und kein Zuckerschnecken hier. Nö, äh, äh, nö, nix da. Oh mein Gott. Ich weiß, was ist es ist. Das ist der Melonenwerfer. Der ist mega stark, der hat auch 300. Melonapult verursacht großen Schaden an Gruppen von Zombies. Ja, yeah, letztes Level. Oh, und hier werden wir noch mal alles reingedonnert bekommen. Ja, okay, das war der Wicht. Ja. Oh Mann. Und hier Lexikon Pflanzen, das so unten sind alle Bonuspflanzen, die es im Spiel gibt. Soweit ich weiß. Und wir haben alle normalen Pflanzen. Gibt es was Neues im Lernen? Fast Finale. Gibt's euch noch was im Laden? Oh Mann. Seht ihr das? Wir kriegen doch mal die größte... größten... Alles! Die werde ich nicht benutzen. <lacht> Nein, ich werde kein extra Geld haben wollen. Nein, danke. Das ist mir zu krass. Den brauchen wir... Uh, äh, der hier wäre eigentlich schon ganz gut. Und der auch. Aber dann reicht's es nicht, oder? Den brauchen wir auf jeden Fall für den da. Und den da. Ja, oh. Oh. Mm, die Dumpelsom so blume wäre ganz geil aber oh, die können wir nicht haben soll es mal versuchen die folge ist aber auch nicht mal so lang vielleicht muss ich innen drinnen und schneiden ich weiß es nicht oh man zumindest gibt es nicht so viele von denen ja frick it Fricket fricket. Wir versuchen's. Ich muss sparsam, ich muss überlegen, was ich machen muss. Okay, jetzt geht... Jetzt ist halt no... Jetzt ist real shit, Leute, ja? Vorher war Eislieb, aber jetzt ist real shit. Damn, bruh. Äh, bro, nicht bruh. Bro, bro man Sorry. Sorry, bro. Drei Wellen, ja. Dann werde ich auf jeden Fall das für die nächsten Part aufsparen. Den Rest. Das werde ich nämlich auf gar keinen Fall ja alles in diesem Part schaffen. Dann wird der nächste Part das Finale sein. Das kann ich versprechen, Leute. Und versprechen werde ich halten, das wisst ihr. Ja, wir werden so weit machen bis. Weiß ich nicht. Das erste Welle oder zweite Welle oder so. Schaffe ich es überhaupt? Ich weiß es nicht. Am Ende schaffe ich es nicht und dann habe ich viel Zeit verschwendet. Ah! Oh, das, das war eine optische Täuschung für mich. Sorry. Ich dachte, da kommt aus der anderen Seite kam er. Aber nee, das war eine Täuschung. Tut mir leid, Leute. Das habe ich jetzt leider nicht geblickt. Mir fällt gerade ein. Oh. Mir fällt grad was ein. Obwohl. Nee. Packen wir die. Uff, doch schon. Packen wir die Melona-Pulten einfach hier hin in die Reihe. Ja. Verdammt, verdammt mich nochmal, das wollte ich nicht. So, da hinten. Oder? Ah, doch, das passt Das passt schon. Dann machen wir jetzt diese Reihe hier fertig. Wo so, kommen wir da? Hier ja, wir reinpacken. Die müsste ich jetzt auch mal anfangen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ab da unten. 125. Aber zumindest kommen dann keine Leiter mehr da kein Leiter-Zombies mehr darin. Na komm, ein noch, einer noch, einer noch, einer noch, Einen noch, schnell! Ich schon. Wall activated. geschützt Ich mach hier oben einen hin, weil der ist gerade hier noch bin ich uh, alleine. Das ist nie gut, nie gut, wenn man alleine ist. Kenn ich. Okay, warte. Oh, man. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall schon gehypt auf die nächste Folge, Leute. Ich bin's. Ich werde auch direkt aufnehmen. Oh, gosh. Ja, wir trotzdem ich glaube daran, ich. ich hätte jetzt nicht platzen, platzen sollen, äh, pflanzen sollen, nicht platzen. Hier platzt niemand hier außer die Zombies, die können gerne platzen, Alter. aber sonst nichts. Ja, kapisch. Dann so können wir mal anfangen hier die das schirmblatt und die Melonen reinzutun, zusammen mit dem hochball oder hochwalnus finde ich hätten sogar genug wissen ihr was weg mit dir wir machen so und dann machen wir den da hinten weg für so ein ja das machen wir so habe ich jetzt gerade einfach mal ja. Doppelsonnenblume wäre hier sehr, sehr nützlich. Das weiß ich jetzt schon. wer er kommt hier oben, der, der Leiterzombie. Dann gibt's richtig auf den Sack. Ehrlich. Das ist uncool. Nein! Warte, warte, warte. Kommt der Friesenfettsack? Ich bin nicht vorbereitet auf den, merke ich gerade. Nicht gut, oh, okay. Der Bomben zum ja. Bomben zum mit dem Bomben. Ach, das geht doch noch. <lacht> Scheiße, Scheiße, killt ihn doch mal. Okay, wir haben hier die meiste Wall schon mal durch äh, fertig gebaut. Hier oben müsste noch was. Aber das kann ich jetzt gerade nicht schaffen. Hier können wir nicht angreifen. Weil ich dazu den da brau... äh, welchen brauche ich den da? Komm, mach den schon mal weg. Jetzt rauf da! Die Arme hoch, nur ein Nuss. Nein, da kriegt schon Cracks, Alter, das finde ich nicht schön. Oh, Cracks? Nein, ich meine Cracks, Alter, mit... Egal. Oh nein, oh nein, oh nein! So viel Damage. Er äh, weint gleich, er äh, weint gleich. Oh nein, ich fange an zu weinen. So, jetzt sparen wir auf jeden Fall auf die Melona-Pult. Das brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Scheiße! Hörst du jetzt mal auf? Meine Güte. Ich dachte gerade irgendwie, wir frisst ihn jetzt auf. Komplett. Gern. Wir brauchen jetzt 300, 3, 6, 9, 12. 1.500, für den <lacht> maximalen Damage-Boost! Geil! Na komm, trau dich! Max, ess ihn, ess ihn doch! Traust du dich? So, oh, er traut sich. Wird er schaffen? Nein, wird er nicht. Also doch, er wird es schaffen, aber... Vorbereitet. Und so. Ich esse einfach auf. Was habe ich das hinter mir? Gehabt. Alter, nein! Oh, du mal tut weh. Oh nein! No. Ich, Mann, ich wollte dann gar nicht hin. Nur. Das ist gemein. Spiel, du bist gemein. Ja, da bange ich Typ, da kann ich es nicht. Also unterdessen machen wir nicht. Wir essen das jetzt hier leider. Hab ich einfach verschissen. Gut, passiert mal oder so. So Melone. Bam, overpowered. So da unten ist ready. Da ist mein Body jetzt ready. Der, der die Melone explodiert nämlich noch mal in so einer, in, in einer, Art kleinen Explosion und das macht dann auch nochmal Damage. Das sehen wir glaube ich gleich. So, ich speise jetzt auf jeden Fall noch für mehr Melonen. Aber obwohl sollen wir das jetzt noch machen? Ja, das ist ein Part. Oh nein. Ich will den Part nicht zu Ende, machen. Ich will den Part jetzt nicht so, Ich meine, das so zu lange machen. Uh. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir die zweite Welle und den. Sagen wir, also, wir machen das Story-Finale in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid gehypt, genauso wie ich. Und bis dann. Ciao.